Hallo meine Lieben, wie ihr seht hinter mir, der 848, also ich gehe mir jetzt anschauen, 70mm, das ist super spannend, so dieses, dieses Feeling, man muss sich diesen Clip anschauen, von Quentin Tarantino, der erklärt, warum er das auf Oldschool macht, ähm, es rennt keinem Anzug rum hier, aber es ist jeder aufgeregt, auf das unglaubliche Kinderleben und hier im Gartenpark, hier in Wien, ist glaube ich einer der wenigen, die diese 70mm noch spielen können. Ich bin gespannt, ob es diese Polis gibt. Ich werde es euch dann auch sagen. Mit drei mm kann ich nicht, weil das ist ja illegal. Und wir machen keine illegalen Sachen. Also, bis nachher. Ja, hallo ihr Lieben. Es ist gerade die Pause. Der Film ist nämlich ziemlich lang. Und äh, ja, Mr. Quentin hat sich wieder mal ausgetobt. Ähm, erstens die Anfangssequenz dieses äh, 70mm. Ist wirklich ziemlich cool, weil die ersten paar Sekunden dachte ich, ich bin wieder fünf oder sechs Jahre alt und habe unseren kleinen Fernseher zu Hause und schaue mir diese alten Schinken an, wie bei und so. Die habe ich als Kind gesehen. Und das war genau dieses schmale Bild und diese extreme Breite und diese wahnsinnigen, langen, langsamen Aufnahmen. Das ist also rein optisch ein wahnsinnig geiles Vergnügen und er hat sich echt ausgedruckt, wirklich. War nicht mit Beginn dieses Stück Holz, das dann zum Jesus wird, so eine Jesus-Statue, die er, glaube ich, minutenlang zeigt, und irgendwann hinten kommt dann diese Kutsche, die die, ja, die Hälfte der Hateful Eight beherbergt. Ähm, was ich noch nicht gesehen habe, in, in uh, Jenny in Tantem oder wie er heißt, hat mir nicht genau herausgefunden, wer der eigentlich ist, aber es ist ÖS. Sehr mysteriös und es ist wirklich mehr ein Theaterstück, also so. Eine Bühne und die Akteure gehen hin und her und geben ihr Bestes. Und ich meine, es sind echt super Schauspieler und coole Geschichte einfach, wirklich. Aber jetzt geht's dann weiter. Wir sehen uns dann auch wieder. Ich bin wieder zu Hause, der Film ist vorbei, der Hateful Late. Ah. Was soll ich sagen? Der Quentin ist ein Meister in Sachen Malerei. Was ja mit der Jennifer Lee? Jennifer Jason Lee? Oder also Freunde, auch ich bin im Video. <lacht> Wie heißt sie? Jennifer Jason Lee, gell? Ja? ja, Martin. Danke. Das war mein Mitbewohner, der sich sein Mitternatsnack gönnt. Also Jennifer Jason Lee, in jedem Kapitel des Films wird ihr Gesicht neu konstruiert. Er ist ein Meister im Auftragen von Blut und Gehirnmasse. Und er verteilt sie auf diesem doch noch sehr attraktiven Gesicht unglaublich kompetent und mit Liebe zum Detail. Und wirklich, mit jedem Kapitel wird sie roter und hässlicher. Sie verliert Zähne, blaue Augen hat sowieso, es ist einfach unglaublich. Die Köpfe zerplatzen, die Gehirnmaß, oh, und die Eingeweide. Bist du teppert. Die Eingeweide. Und die arme Jennifer Jason ich mein, Lee. Ich weiß nicht, was der Quentin mit Frauen hat, aber scheiß die Wand an. Die Frau muss schlucken. Und es ist kein Porno, Leute. Das ist echt die äh, Noch über drei Stunden <lacht> geht man aus dem Kino raus? Ja, ich habe die Roadshow-Version gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Minuten, oder welche Minuten das mehr sind, aber es ist in Summe einer seiner langsamsten Filme, finde ich, weil es echt so eine reine Theateraufzeichnung, wenn man vorher diese lange, Kutschenfahrt, <lacht> wobei es echt geil ist, wie die Jennifer Jason Lee aus der Kutsche rauslegt <lacht> Und der Kurt Russell mit. Super nett gemacht. Aber wenn die Kutschenfahrt mit war so ein reines Theaterstück und gut inszeniert, super gemacht, aber doch sehr langatmig. Und es ist witzig, er probiert es so langsam wie möglich zu machen. Aber wenn es dann zu einem Mord- und Totschlag kommt, da wird er richtig breiter Es ist einfach wirklich... Puh. und auf jeden Fall sollte man dieses Teil äh, im Kino gesehen haben. Weil bis zu 70mm, es ist schon ziemlich cool. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, die ersten paar Sekunden, wie die Leinwand sich erhellt hat, habe ich mir gedacht, Shit, ich bin wieder fünf Jahre alt gewesen, sitzt daheim im Wohnzimmer, und es läuft irgendwo so ein Schinken, so Ben Hur oder so. Ich hab die Filme früher gesehen. Und es ist es. Sie sind schmal und total breit, und sie sind so langsam. Also es ist so, es geht darum, Gemälde zu zeigen. Viel Bild und Atmosphäre. Naja, und über Ennio Morricone braucht man nicht reden. Ein Meister. Ja, kurze Rede, langer Sinn. Der kalten ist 8. Film, der ist eigentlich ziemlich pervers, der Typ hat 8 Filme, und ich ist Gott, andere machen Tausende, und schafft es nicht, er hat nur 8 gemacht. Ziemlich irre. Anyway, guter Film, unbedingt im Kino anschauen, ist ein Film fürs Kino. Uh, das war's, Mabachas Filmreview. Und zu verdanken hat es meinen neuen Gadget, der Canon, Legria, Mimi X, weil die ist echt so handlich, die Mimi einfach mit. Zack, zack, zack, zack! Und der Ton ist ziemlich gut, deswegen kriegt ihr jetzt von diesen Dings mehr zu sehen. Also das war's, äh, bringt's euch nicht um, weil spritzt keine Gehirnmasse und schaut zu ins Kino. Es lohnt sich! Bis dann, papa! Wow.